Ja, Grüß Gott, Servus und Hallo liebe Glamper-Freunde und herzlich Willkommen hier wieder bei Martins Glamper-Welt. Und, schaut mal, ich habe ihn endlich fertig. Den A-Team Van Mock. Kreiert, designt von Jade. Gekauft bei AliExpress. Wer es interessiert, verlinke ich euch nochmal in der Videobeschreibung. Dieses schöne Teil hat... 1 2 3 Vier Motoren eine Fernbedienung. Allerdings sind das nicht die Originalmotoren, sondern die Motoren von Multking. Die habe ich extra bestellt und hier eingebaut. Ich habe aber im Video gesagt, ich baue ihn so wie er ist, mit den normalen Motoren, so wie er bestellt worden ist. Ähm, und werde ihn dann umändern. Weil die Motoren haben auch nicht funktioniert, warum auch immer. Also, was funktioniert bei Licht? Einzelne haben sie komischerweise funktioniert. Außer der Servo. Der hat dann nicht funktioniert. Deswegen habe ich mir gesagt, wo ich mal ein komplett neues Motor baue sie hier ein und sie da, er funktioniert. Er funktioniert so gut, dass ich später nachher rausgehe und ihn fahren lasse. Natürlich mit dem Video. Das mache ich dann im Anhang, wenn wir hier mit dem Review fertig sind. Ja, dieses gute Stück hat ca. 1077 Teile. Äh, Anleitung ist keine... EDF-Anleitung, sondern eine stinknormale Bildanleitung. Also man muss echt gucken. Bauspaß auf jeden Fall. Also wer schon mal äh, Technik gebaut hat und verschiedene Mocs gebaut hat und gerade bei Rubrikgebilden, dann könnt ihr euch den auch runterladen. Kann ich euch auch noch mal verlinken, wenn ihr das möchtet. Wenn der eine sagt, nee, mir ist das jetzt so teuer. Ich habe so viele Technikteile. Äh, Bauten einfach nach. Bauten nach. Ähm, für Anfänger, naja, wer sich zutraut, gerne, aber ich würde es eher sagen, nicht unbedingt. Also, wie gesagt, ich habe im Moldge-Motor noch eingebaut und habe aber die ganzen Motoren fast an jedem Platz gelassen. Also, der selber motor ist da, wo er hingehört, der L-Motor der, der M-Motor, ein M-Motor ist genau über den anderen M-Motor drüber und die Akkubox befindet sich hier. Jetzt fragt du sicherlich, ja Herr Gott nochmal, wie kommt denn der Kerl da ran? Ja, das ist ganz einfach, ich habe ihn umgebaut. Zack. Um. Sieht man gar nicht, gell? Okay? So. Machen wir kurz an. Zack. Machen wir Klappe wieder zu. Natürlich nicht zu weit, Jetzt bin ich wieder zu weit. Ah, jetzt ist man hier ja, jedes Mal dasselbe Scheiß. Jetzt auch. Muss ich noch mit dem Stopper machen? Wäre ja, vielleicht besser, gell? Ja, so hier die Türen gehen natürlich dann nicht auf. Was aber aufgeht, ist die Seitentür. Ich mal kurz an. Jetzt muss ich überlegen, wo habe ich den geschaltet. Genial, oder? Und wieder, auch wieder schön so. Zack. Und da ist er zu. Natürlich, die hinteren Türen gehen auch auf. Wäre schön, wenn es nicht, nicht so lang ist. Ne, geil. Also, dieser Mock ist echt klasse. Also, als ich den gebaut habe, hab ich gesagt: Oh, Jesus, Maria. Da war eigentlich alles davon bewundern. Also, ach du Schreck. Gucke. Was will der von mir? Ah, ich hab's. So war's. Bei denen die muss man allerdings ein bisschen nachhelfen, weil sie schließen sie nicht gleichzeitig. Das ist bei dem einfacher, da habe ich das herausbekommen. Und beim Fahren, beim Rückwärtsfahren, der knackte. Warum auch immer, ich weiß nicht woran es liegt, ob's an, ob ich da einen Fehler gebaut habe, oder warum er knarrt, oder ob der einfach nur von den Zahnrädern ist, bei, bei manchen Techmodellen. Man muss ja dazu sagen, er hat die Teile ja bestellt, wahrscheinlich auch von verschiedenen Herstellern. Äh, seht ihr auch hier sind ein paar kleine Farbabweichungen? Das sage ich auch in meinem Aufbauvideo. Hier auch die dreier hm, was, was haben wir hier? Äh, die Dreier-Technik-Locharm und hier die Zweier mit diesen Kreuzstützen drinnen. Die sind nicht wirklich ich gleich die äh, anderen Sachen wiederum schon, äh, das ist halt alles etwas dunkler. Aber ich, ich verzeihe mal, weil ich könnte mir sagen, ja mein Gott, das Auto ist wie, wie alt? 90er Jahre Baujahr, sagen wir 89, 87, wer es wer, weiß, äh, kann mir doch gerne mal in die Kommentare schreiben. Äh, ich weiß es nicht, auf jeden Fall die Serie Alien habe ich früher sehr gerne geschaut. Äh, auch den Film wo bei den Film waren nicht so toll. Weil ähm, Kritikmäßig äh, ist er auch nicht so gut abgeschnitten, weil ähm, einige Fehler da drin waren. Ja ansonsten, aber das Auto ist genial. Es ist wirklich klasse. detailgetreu sind allerdings nur drei Sitze drin, statt vier Sitze liegt wahrscheinlich an der Schiebetür. Das muss vielleicht kann man vielleicht kann der eine oder andere das umbauen. Das darf hier jetzt reinpassen. Ich habe jetzt noch keinen Weg gefunden. Nun muss ich gucken, wie man das macht. Da hinten habe ich zwar noch was, wo ich vielleicht das verbinden kann. Ähm, Werde ich sehen. Und das Lenkrad, das lässt sich nicht mitdrehen. Was natürlich schade ist. Aber ansonsten alles im An ein cooler Mock. Ich würde sagen, wir messen mal die ganze Geschichte mal aus. Gell? Äh, das gute Teil hat ca. 25. Mit der vorne, ja, sagen wir mal, 34,5. Äh, groß ist er ca. ja, sagen wir mal, 13 cm. Und er hat eine Breite von 16 cm. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich habe natürlich auch noch einen anderen Mock bestellt, von ebenfalls einer Serie der 90er Jahre. Ähm, allerdings ist der in schwarz. Schöner wäre es natürlich, wenn er in den Farben wäre, wo das Auto ist, wie es wäre. Ich hätte auch gerne das Auto von Nightwandel, den gibt es aber als Technikmodell, aber den gibt es von Blue Picks. Und den habe ich jetzt. Den habe ich jetzt bestellt und den werde ich auch bauen. Das andere Modell werde ich natürlich auch bauen. Ja. In diesem Sinne würde ich sagen, das war dann erstmal für heute. Das ist eigentlich alles, was ich dazu sagen kann. Teile sind, ja, es geht. Äh, sind halt verschiedene Teile von verschiedenen Herstellern. Klemmkraft. Top. Also, es gibt, habe ich im Aufbauvideo auch gesagt, es gibt Teile, da geht super rein. Dann gibt es Teile, die sind total locker. Und dann gibt es wieder Sachen, da musst du draufkloppen wie ein Irrer. Äh, aber im Großen und Ganzen ist das Teil stabil. Ne? Also, kann ich dazu eigentlich gar nicht mehr so viel, mehr so viel sagen. Gut, ein ähm, paar Mikrokratzer hat er auch drauf. Allerdings nur, Panele hatte eigentlich sogar nur zwei. Eine da drin noch. und eine ist hier. Ist hier oben eine verbaut? Ne, hier. Hier bei der Motorhaube ist nur eine verbaut. Die sind auch nicht wirklich kratzfrei. Ja, aber egal, ist egal, ja, ist, ja, ist ja ein Mock. Also, wenn es stört, okay. Äh, ja, mein Gott, man kann vielleicht ein bisschen nachpolieren oder so. Ne? So, jetzt mache ich nochmal hinten. Auf. Also, selber funktioniert auch. Ne? Schöner wäre es natürlich, wenn er hier noch was hätte. Dann wäre es eine schöne Ablage. Ja, wie ihr seht, weiß nicht. Ne? Äh, vielleicht mache ich das noch irgendwann, wenn ich noch ein paar schöne Teile dazu finde, dass ich, das, dass ich das auch schön verbinden kann. Ja, wie ihr seht, und vielleicht tue ich auch noch die Lichter schön beleuchten. Aber wie ich das mache, weiß ich noch nicht. Weil die sind da irgendwie da dran und normalerweise müsste gehen, oder? Wenn ich das so dran mache. Ja. habe ja noch Lichter da von Multking. habe ja ein ganz großes Set gekauft. Das war das Set für 90 Euro von dem McLaren P1 von Multking. Da sind die Motoren drin. Da sind schon die besseren Motoren. Also er geht auch wirklich ab. Ich weiß gar nicht mal, wie schnell er ist, müsste ich messen. Ja, in diesem Sinne, wunderschönes Modell. Mir hat das Ganze Spaß gemacht. Wirklich war Spaß. War wirklich super toll. Schade, keine, es war nur eine Bildanleitung. Aber wer sich damit ausgenommen der wird sehr schnell damit zurechtkommen. Am Anfang muss man halt ein bisschen gucken. Aber im großen und Ganzen wirklich sehr, sehr schön. Also, Shade, wenn du zuschauen tust, top. Wirklich top. Also, ganz großes Kompliment. Mir Welsen. Ich weiß nicht, wie gut das Blubricks Modell ist. Der ein oder andere hat sich schon aufgebaut. Wer das äh, weiß, soll mir doch gerne mal schreiben. Kann er mir vielleicht ein Feedback dazu geben. Aber ich finde das technikmodell das hat was. Immerhin, er ist fahrbar. Jetzt gehen die Türen auf, es geht die Seitentür auf. Okay, er hat nur drei Sitze, mein Gott. Was soll's. Aber trotzdem. Schönes Modell. Findet ihr nicht auch? Ja, in diesem Sinne, ich gehe dann jetzt gleich mal raus zum Garten. Das wird dann meine Abschlusssequenz. Lass ein bisschen rumfahren. zeige es euch, wie ich dann ein bisschen rumkurve, rumfahre. Äh, gleich noch die Türen aufmachen tue. Und ich würde sagen, wir sehen uns. Falls euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Like da. Abonniert den Kanal. Aktiviert die Glocke. Und bis zum nächsten Mal. Ein fröhliches Köln. Wir sehen uns. Bis dann.